Thank you very much for the introduction, and thank you very much for giving me the opportunity to be here with you today. And finally, um, I want to congratulate you guys. The achievements that uh, you had and the 10 years of existence and severe fight, I know that. The hard work that is done For personal assistance in Austria. For all of you. Yeah, but it's. Um, I. Yeah. Vielen Dank für die Vorstellung und ich freue mich sehr über die Gelegenheit, heute hier mit Ihnen zu sein bei, diesen, bei dieser Veranstaltung. Ich möchte Sie zuerst einmal beglückwünschen für all die großartigen Erfolge, die Sie im Laufe der letzten zehn Jahre Ihres Bestehens erreicht haben. Und ich weiß, welche harte Arbeit Sie geleistet haben, um die Sache der persönlichen Assistenz in Österreich voranzubringen. Um, I heard how different personal assistant, uh, assistance looks in Austria across uh, the different provinces here. It's even more different from country to country across Europe. Ich habe heute schon gehört, uh, welch großes Gefälle besteht in Bezug auf die persönliche Assistenz in von österreichischen Bundesland zu österreichischen Bundesland. Aber ich kann Ihnen versichern, dass dieses Gefälle uh, zwischen den europäischen Staaten sogar noch größer ist. Und das war einer der das Europäische für in 1989. Und das war auch einer der Gründe, warum das ENIL, das europäische Netzwerk für selbstbestimmtes Leben, vor einigen Jahren, um genau zu sein im Jahr 1989, ins Leben gerufen wurde. It was back in 1989, when a bunch of guys, both men and women, got together in Strasbourg and decided to have the European Network because personal assistance, Is something crucial for disabled people all over the world, including Europe. Im in Jahr 1989 kamen uh, Frauen und uh, Männer in Straßburg zusammen, to um ENIL ins Leben zu rufen. Eine der Hauptgründe für die Gründung der ENIL war die Erkenntnis, dass die persönliche Assistenz ein essenzieller Punkt für Menschen mit Behinderung ist, uh, in Europa und auch also weltweit. Um, I will be trying to show you briefly um, the annual survey which we did on personal assistance, how does it look around Europe. Now the, the survey is still in progress, so we're collecting the data. I will tell you as much as I know about the European scene, meaning the situation in different countries, and you will see uh, what huge differences exist be between the countries. Um, Jamie educated me on the Swedish, Swedish uh, legislation, which I didn't know that good as she because uh, she, she is Swedish and, <coughs> sorry, finally I will share my experience uh, with personal assistance in Bulgaria. Mm -hmm. Ich möchte Ihnen gerne zeigen, uh, welche Ergebnisse wir im Laufe unserer jährlich durchgeführten Studie gewonnen haben und zwar zur Situation in Europa. Die Daten sind noch nicht ganz komplett, das, die Studie muss erst fertig ausgearbeitet werden. Ich werde versuchen, Ihnen etwas über die europäische Szene, die europäische Situation, die Situation in den verschiedenen Ländern äh, zu berichten und Ihnen auch über die großen Unterschiede zu berichten, die zwischen den einzelnen Ländern besteht. Äh, Jamie hat mir etliches über die schwedische Gesetzgebung erzählt. Um, natürlich uh, bin ich nicht so gut damit vertraut als Nicht-Schwedin, ich werde versuchen, Ihnen meine Erfahrungen um, in der persönlichen Assistenz um, in meinem Heimatland Bulgarien uh, zu berichten. Can I have the slide, one slide back, please? So, very briefly, about Inio. it's a Europe-wide uh, network of disabled people and non-disabled allies, meaning that we do not um, focus on one or another disability only. It doesn't matter whether the person has visual impairment or a mobility problem. Everyone is welcome, as, as long as the person or the organization works on the basis of independent living principles. Mm -hmm. Ein paar Worte zum Europäischen Netzwerk uh, für selbstbestimmtes leben es ist sehr wichtig dass wir mit Leuten zu sagen, dass wir mit Leuten mit Behinderungen arbeiten, aber auch nicht mit unseren Partnern, die nicht behindert sind. Es geht uns nicht darum, um uns auf eine bestimmte Behinderung zu konzentrieren, es ist ganz egal, ob die Leute, die zu uns kommen, sehbehindert sind oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Jeder ist uns willkommen, solange er bereit ist, auf, dem, auf Grundlage des Prinzips des selbstbestimmten Lebens zu agieren. Our main event is the so-called Strasbourg Freedom Drive, which is a biannual event, takes place every other year. And the last edition was in 2011. The next one comes in 2013. And I know that we, we had a bunch of Austrian uh, guys um, at the last Freedom Drive. Could you raise your hands was at the Freedom Drive. Uh, die, unsere Hauptveranstaltung ist der Strasbourg Freedom Drive, eine Veranstaltung, die alle zwei Jahre stattfindet, das letzte Mal letztes Jahr 2011, das nächste Mal 2013 und ich weiß, dass letztes Mal auch etliche Österreicher dabei waren. Könnten die Österreicher, die dabei waren und heute hier sind, uh, bitte uh, ihre Hand heben? Good. I think there were more people from Austria last year, but I hope there will be much more next year. And what we do at the Freedom Drive is usually we go and meet uh, the MEPs, the members of European Parliament. Every delegation meets uh, their national MEPs, uh, but we put forward um, joint demands. Im Rahmen des Freedom Drives kommen also wir auch mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments zusammen, mit Delegationen, die aus nationalen Vertretern bestehen. Und sie erheben gemeinsame Forderungen, äh, Enil-Forderungen und auch Forderungen der nationalen Organisationen und ich werde Ihnen gleich etwas über die Themen und Probleme äh, erzählen, die wir in diesem Rahmen äh, besprechen. So, the very first issue which we shout and shout loudly is that independent living is a human right, which is said also in Article 19 of the UN Convention on the Rights of Disabled People. And this is the basic demand, the basic issue, that ENIL raises and will keep raising in the unserer Hauptthemen ist, dass äh, selbstbestimmtes Leben ein Menschenrecht ist und als solches in Artikel 19 äh, des UN-Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen äh, verankert ist. Das ist äh, die Grundforderung von ENIL, die wir auch Uh, in Zukunft uh, ganz stark uh, uh, nach vorne bringen wollen. And therefore we uh, scream, uh, driving or running or walking through Strasbourg, free our people now, mm -hmm. and we scream it loudly. Und uh, um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, fahren, laufen oder Uh, gehen wir durch Straßburg und schreien ganz laut: Free our people now. Uh, befreien wir unsere Leute jetzt. Free our people now and close the institutions. Mm -hmm. Free our people now and close the institutions. Also befreien wir unsere Leute now und jetzt, pardon, und schließen wir die Institutionen. And this is something that goes all through Straßburg. Everybody knows at that time being mm -hmm. in strasbourg that we will uh, shout free our people now mm -hmm. close the institutions. und das ist ein ruf der durch ganz Straßburg geht also jeder der zu der zeit in Straßburg ist uh, weiß genau worum es geht wenn wir durch die straßen uh, gehen und fahren und uh, diese forderung laut werden lassen so we demand the community based services to be available along with personal assistance but the community based services Doesn't mean daycare center. What we are is a communal basierte Dienstleistung zusammen mit der uh, persönlichen uh, Assistenz. Um, in addition, of course, we want all governments to ratify and implement the UN Convention, which is quite traditional we want accessibility and freedom of movement which is crucial and we want representation at all levels and in all areas of life not only in social area in education in culture in urban development in ev everywhere wir wollen natürlich darauf hinarbeiten, dass alle Regierungen äh, das UN-Übereinkommen ratifizieren und umsetzen, äh, weil das fordern wir äh, Bewegungsfreiheit, äh, leichtere Zugänglichkeit und äh, wir wollen, äh, dass, äh, dass, äh, eine, eine Vertretung äh, in allen Bereichen der Gesellschaft, nicht nur in sozialen Bereichen, sondern auch im Bereich der Bildung und der Kultur. Can I have the next slide, please? What do we consider independent living? This is very important because there were different groups, both of disabled people, service providers, politicians, which used independent living in a very free and twisted way. Was verstehen wir nun wirklich unter selbstbestimmtem Leben? Uh, dazu muss ich sagen, dass verschiedene Gruppen, wie zum Beispiel Politiker, uh, Leistungsträger, uh, diesen Begriff sehr ungenau und uh, sehr schwammig verwenden. We consider independent living only the situations in which disabled people, each and every one of us, decides for ourselves, for themselves, what they want, To do what they where they want to live whom they want to live with whom they want to have as personal assistant etc etc we consider independent living only the situations in which disabled people have the control uh, wir definieren, uh, selbstbestimmtes leben so dass es nur und ausschließlich Situationen betrifft, in denen Menschen mit Behinderungen ganz uh, alleine entscheiden, was sie wollen, wie sie leben wollen und wen sie als persönlichen Assistenten haben wollen. In selbstbestimmtes Leben ist also für uns nur eine Situation, uh, in der Menschen mit Behinderungen die Kontrolle über ihr Leben haben. In order to have independent living for everyone, what we need is accessibility, Access to technical aids, whoever, whatever needs, access to personal assistance and peer support. These are the things that disabled people need in order to have independent living. Mm -hmm. Was braucht es nun uh, für Menschen mit Behinderungen, um selbstbestimmt leben zu können? Uh, sie brauchen eine, eine gute Zugänglichkeit von Dienstleistungen, natürlich auch technische Unterstützungen und uh, uh, Peer Unterstützung, das ist es, was, un uh, was selbstbestimmtes Leben ausmacht. Um, technical aids could be different for everyone. Even wheelchairs could be different for people with mobility impairments, if they uh, prefer one or another type. But technical aids are crucial. Personal assistance now is the the, the key factor that can help us wake up in the morning. Get out of bed, go to work or school, go to a party in the evening, go to bed whenever we want. This is the control. Und was jetzt die äh, verschiedenen Hilfsmittel und technische Hilfsmittel betrifft, muss, muss man sagen, dass die Bedürfnisse hier sehr breit gefächert sind. Äh, ein Rollstuhl ist nicht wie der andere. Die Menschen haben ganz verschiedene Bedürfnisse. Ähm, was der Schlüsselfaktor bei der persönlichen Assistenz ist, Uh, ist, dass sie uns dabei hilft, uh, in der Früh, uns in der Früh fertig zu machen, am Abend schlafen zu gehen, uh, untertags in die Schule zu gehen, zum Arbeitsplatz, am Abend feiern zu gehen, uh, ganz wie wir es möchten. Und personal assistance zusammen mit Peer-Support, um, macht uns in einer Weise able der Lage, zu gehen und zu demonstrieren. Zu gehen und zu sagen, guck Leute, whoever society at large politicians we want accessibility we want education we want jobs and this is personal assistance which will help us go out uh, bei der persönlichen assistenz zusammen mit uh der Peer-Unterstützung ist es ganz wichtig, dass die Menschen mit Behinderungen ermächtigt werden, rauszugehen, den Politikern, der Gesellschaft zu zeigen, hier sind wir, wir haben Forderungen, wir haben bestimmte Bedürfnisse, was die Bildung betrifft, was, um, was die Arbeitsplätze betrifft und um das zu erreichen, kann uns die persönliche Assistenz helfen. We don't consider any special places or special services for disabled people independent living factors. Sondereinrichtungen um, oder sonder besondere Dienstleistungen uh, betrachten wir uh, nicht als, uh, als Ingredientien für uh, das Konzept des selbstbestimmten Lebens. Kann ich den nächsten Slide haben? So, the legislation, uh, uh, the annual survey, sorry, which is now in progress, as I mentioned, um, looks to the legislation in different countries. The responsibilities that are in different countries, state or local or federal, provincial. Um, what kind of impairments per, the personal assistance covers. The amount of coverage possible. Is there a limit up to a certain number of hours or not? Review of the needs. The existing assessment tool and the funding. Who? gives the money and how much. Was untersuchen wir nun in der jährlichen Studie, die ich angesprochen habe? Wir schauen uns die rechtlichen Rahmenbedingungen an, schauen, wie die Kompetenzen verteilt sind, welche Beeinträchtigungen bestehen, schauen, inwieweit die Leistungen der persönlichen Assistenz gedeckt sind. Wir identifizieren und prüfen Bedürfnisse und wir schauen uns Bewertungsinstrumente an und schauen uns natürlich auch die Frage der Finanzierung ganz genau an. Und ich kann Ihnen versichern, dass uh, in jedem land Europas uh, diese Zielsetzungen ganz unterschiedlich gewichtet sind. Das beste beispiel in dieser hinsicht kommt aus Schweden. And I don't want to say where you can find the worst one but the competition about the worst is really great. Ich möchte mich jetzt was das schlechteste Beispiel betrifft, uh, eher bedeckt halten. So as far as legislation is concerned, the only country in Europe which does have a legislation on personal assistance is Sweden. And it's a national legislation. Was jetzt äh, die gesetzlichen Rahmenbedingungen äh, betrifft, äh, kann ich Ihnen sagen, dass Schweden das einzige Land in Europa ist, in dem die persönliche Assistenz gesetzlich verankert ist. Das nächste Land, das als gutes Beispiel eventuell herhalten könnte, könnte wäre Großbritannien um the, the independent living fund um is the tool in england uh which provides for personal assistance um and and and it's based on direct payments as well as in sweden in großbritannien uh, gibt es den independent living fund den Fonds für selbstbestimmtes leben Dies ist ein instrument um, da, das äh, persönliche Assistenz äh, zur Verfügung äh, stellt und auf Direktzahlungen äh, basiert. Das uh, problem mit dem Independent Living Fund ist, a) es are huge lines, waiting lists, for people to get access to assistance from Independent Living Fund and b) the new government is going to close it down in 2014. Das Problem, dass äh, Uh, beim uh, Fonds für selbstbestimmtes Leben in Großbritannien besteht, ist, dass es riesige Wartelisten uh, gibt, uh, damit die Menschen den Zugang zu den Mitteln bekommen. Und das Problem ist auch, dass die neue Regierung uh, den Fonds im Jahr 2014 uh, leider abstellen wird. Probably many of you know the German legislation, which is so bloody complicated that nobody can understand it really. But what I have been told by people who are users of personal assistance is that the distribution of uh, responsibility is shared between uh, the lenders, uh, the federal state lenders and uh, insurance companies. So it's a real mess there. Mm -hmm. Was jetzt die äh, rechtliche Grundlage in Deutschland betrifft, äh, so wissen wir, glaube ich, alle, wie hochkomplex sie ist. Aber was mir ähm, äh, Anwender der, der persönlichen Assistenz in Deutschland zur Kenntnis gebracht haben, ist, dass die äh, Kompetenzen in Bezug auf die persönliche Assistenz in Deutschland zwischen den äh, Bundesländern, dem Bund und Versicherungsgesellschaften verteilt sind. Und der for many governments to go for complicated systems is to make people give up. Because it's hard to go through all this, you know, terrible jungle of articles and points and institutions and insurance companies. And at some point people give up. Ich denke, einer der Gründe, warum äh, die Systeme für die Erlangung der persönlichen Assistenz in manchen Ländern so hochkompliziert sind, äh, ist, dass da auch eine gewisse Zermürbungstaktik dahinter steckt. Äh, offensichtlich wollen die Stellen erreichen, dass die Leute aufgeben, äh, dass sie keine Lust mehr haben und keine Kraft mehr haben, sich durch einen Dschungel an Informationen und Paragraphen durchzukämpfen. in Uh, was that there is a split between personal assistance job Und einer der Probleme bei der persönlichen Assistenz in Deutschland ist, dass es eine, einen Split gibt, eine Teilung zwischen uh, einer persönlichen Assistenz, die sich auf die Grundbedürfnisse bezieht und einer persönlichen Assistenz, die andere Aktivitäten betrifft, zum Beispiel soziale Aktivitäten oder Begleitung zum Arbeitsplatz, zur Schule und so weiter. Both the assessment process, the decision making and the money uh, comes from different sources. Das Problem ist, dass die Instrumente für die Bewertung äh, und die äh, Finanzierungsressourcen und die Entscheidungsprozesse äh, alle von unterschiedlichen Stellen kommen bzw. durchgeführt werden. Die Art der Beeinträchtigungen, äh, aufgrund deren persönliche Assistenz äh, Bekommen kann, variiert auch sehr, sehr stark von Land zu Land. Es gibt zum Beispiel Länder, in denen uh, Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen uh, keinen Zugang zu persönlicher Assistenz bekommen, was ich für absolut falsch halte. I'm not sure blind people in Sweden. Ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob äh, äh, blinde Menschen in Schweden äh, Recht auf persönliche Assistenz haben. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das Recht dazu haben, äh, sogar in äh, einem Land, das in Bezug auf die persönliche Assistenz so weit fortgeschritten ist wie Schweden. The review of the needs what what I call needs assessment and the tools for assessing the needs are also very different across Europe. Die Art uh, der Bedarfsprüfung und die dazu eingesetzten Instrumente uh, variieren auch sehr stark von äh uh, europäischem Land zu europäischem Land. In most of the countries funding is also split between local authorities and federal uh, or national governments and it's wrong, it's really wrong. Can I have two, two slides uh, later? Could you move two slides again? Mm -hmm. Okay, thank you. Um, and, and, yeah, you finished? In den meisten Ländern ist es auch so, dass uh, die Frage der Finanzierung uh, aufgesplittert ist zwischen den lokalen Gebietskörperschaften und dem Bund, was ich für absolut falsch halte. Die uh, the, the best picture as you might have heard about Adolf Ratzka, who is one of the I would say the icon of independent living in Europe, um, is to have uh, a personal assistance for everyone, B have one source of funding for personal assistance for everyone which makes it a human right and it has to be under human rights legislation not under the social welfare legislation mm -hmm. um, eine der besten uh, Modelle wird, meiner meinung nach von uh, von Herrn Wrazka vertreten einer der ikonen der persönlichen assistenz in europa um, er sagt, dass persönliche Assistenz für jeden da sein muss, der sie braucht und dass es dafür eine Finanzierungsquelle geben muss. Und das macht persönliche Assistenz auch zu einem Menschenrecht. Es ist ganz wichtig, dass persönliche Assistenz als Menschenrecht betrachtet wird, als Grundrecht und nicht als Teil der sozialen Leistungen. And in Bulgarien haben wir nur eine Act in Sofia which is called Assistance for Independent Living, but it, it has nothing to do with personal assistance, I can tell you that. If anyone is interested, I'll be around and I can tell you details. And uh, in Norway, the, the guys have um, the personal assistance as a social right, but they are not happy because it's not human rights yet. In Bulgarien zum Beispiel haben wir in Sofia eine lokale äh, Gesetzgebung über selbstbestimmtes Leben. I aber ich kann Ihnen sagen, dass das nichts mit dem eigentlichen Konzept der persönlichen Assistenz zu tun hat, wie wir es verstehen. Äh, in Norwegen zum Beispiel ist die persönliche Assistenz äh, im Rahmen des Sozial Sozialrechts äh, verankert, äh, womit die Betroffenen auch nicht wirklich glücklich sind. So, the Swedish law, which is especially for personal assistance, and it's a human rights law, concerns support and service for certain groups of disabled people. As I mentioned, people with visual impairments are not covered by the Swedish law. And um, because it's a part of the human rights legislation, people who are not happy with their personal assistance um, hours or Whatever has been provided to them, they can appeal the decisions, which is not the case with the social uh, welfare uh, situations. And uh, a PA uh, goes to uh, one of, is only one of 10 possible services for disabled people, but it does exist. And it started in 1994 in Sweden with a mm -hmm. special Personal Assistance Act. Ein paar Worte zu den rechtlichen Rahmenbedingungen in Schweden. In Schweden, wie wir heute schon gehört haben, ist es zum Beispiel nicht möglich, dass Menschen mit Sehbehinderungen eine persönliche Assistenz bekommen. Das ist schade. Was jetzt Schweden noch betrifft, muss man sagen, dass die persönliche Assistenz dort im Rahmen der Menschenrechtsgesetzgebung verankert ist. Und es ist in Schweden auch möglich, dass Personen Berufung einlegen gegen eine Entscheidung über die persönliche Assistenz, wenn sie mit der persönlichen Assistenz nicht zufrieden sind oder mit der Anzahl der gearbeiteten Stunden. Aha. Die persönliche Assistenz ist nur eine von zehn Dienstleistungen in Schweden. Und dazu ist noch zu sagen, dass die diesbezügliche Gesetzgebung 1994 ins Leben gerufen wurde. Es ist wirklich das beste Beispiel. Kann ich das nächste nehmen, bitte? Schweden ist wirklich das beste Beispiel. The next one. So, nächste. Eine der wichtigen Dinge des PA ist Selbstdetermination. Das bedeutet, dass wir als disabled Menschen das Recht haben, zu sagen, ich werde für Personalhilfe gehen und ich werde the, die um, Kooperative oder ich werde es mir selbst behandeln, oder uh, whatever uh, Arrangement gemacht uh, wird, ist meine Entscheidung. Also Selbstdetermination ist uh, die wichtige und sehr wichtige Sache. Next slide, please. Uh, einer der wichtigsten Faktoren bei der persönlichen Assistenz ist, dass die Selbstbestimmung, das bedeutet, dass wir als Menschen mit Behinderungen Einfach selbst bestimmen, ob wir uns einer persönlichen Assistenz bedienen, ob wir in einem gemeinschaftlichen Rahmen, zum Beispiel im genossenschaftlichen Rahmen, eine Assistenz bekommen oder ob wir uns selbst darum kümmern. The second very important thing is to have the right level of per hour rate payment for the assistance so that we can we can hire assistance on the labor market, on the open labor market. Der zweite wichtige Punkt ist natürlich auch, äh, dass entsprechende Stundenlöhne für die persönlichen Assistenten bezahlt werden, was uns auch wieder in die Lage versetzt, die persönlichen Assistenten am offenen Arbeitsmarkt zu finden. So, these are the statistics for Sweden and I'm not going to repeat them to you guys because you can read them, but what is important to say is that if we want to have personal assistance as a human right across Europe, we may look better into Swedish model, get together and fight together for all Europe to really be allowed to self-determination for uh, being managers of our services and being masters of our lives. Thank you very much. So viel zu den Statistiken aus Schweden. Ich werde jetzt nicht mehr so genau darauf eingehen. Sie können das alles nachlesen, ist alles in den Unterlagen. Was mir noch ganz wichtig ist, abschließend zu sagen, ist, wenn wir persönliche Assistenz als Menschenrecht in Europa haben wollen, dann ist es ganz wichtig, uns dieses schwedische, ausgezeichnete schwedische Modell genau anzuschauen, zusammenzukommen, darüber zu sprechen, wie wir es schaffen können, die persönliche Assistenz ähm, in Europa im Sinne der Selbstbestimmung als Menschenrecht äh, zu verankern. Vielen Dank.